Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und äh, ja, in meinem Urlaub war ich nicht nur faul, sondern war auch fleißig für meinen Kanal unterwegs. Ich war zu Besuch bei Modicap und äh, im VR-Point Schwarzwald beim Bernd Kaltenbach und äh, das Ganze ist in Schonach im schönen Schwarzwald und äh, ich muss sagen, echt diese, die Natur, die man da erlebt und äh, sieht, die ist echt einmalig und äh, ist eigentlich eine Reise wert, definitiv. Und äh, wer sowieso aus der Nähe kommt, sollte definitiv den äh, ja, VR-Point Schwarzwald besuchen. Und äh, da könnt ihr dann einige Sachen erleben, was ihr da erleben könnt. Ähm, erzählt euch nachher der Bernd Kaltenbach im Interview. Und äh, nach dem Interview werde ich noch ein paar ähm, Videos einblenden, was ich da so gemacht habe, ihr seht ja auf dem Thumbnail, ich war auf dem Icarus unterwegs, das ist ein VR-Trainingsgerät, er hat da äh, drei von äh, in dem Laden stehen und ähm, ja, da ähm, liegt man quasi drauf und muss mit seinem Gleichgewicht und mit dem Körper dann ähm, lenken, den ganzen Icarus und äh, das ist verdammt schwer und geht auch gut in verschiedene Muskelpartien, sage ich mal und man merkt das relativ schnell. Ähm, dass das wirklich ein Trainingsgerät ist und kein Spielzeug. Das Ganze ist natürlich auch nicht ganz einfach, aber ihr könnt das beim, beim Modicap testen im VR-Point Schwarzwald. Und äh, ja, wer Modicap jetzt noch nicht kennt, der Bernd erklärt es natürlich nachher, was, was er so macht, aber äh, der Bernd liefert uns Umbauten für unsere VR-Headsets hier haben wir die Black Edition für die Quest 1 mit den Sennheiser Kopfhörern und äh, ja die haben wir auch beim Rift S Sound Kit und beim, äh, beim Quest Soundkit. Er wird auch für die Quest 2 definitiv was machen, aber er erzählt ja auch gleich äh, noch was dazu, ähm, weil die ja immer wieder verpassen, vernünftigen Sound auf unsere VR-Headsets zu bringen. Dafür äh, setzt der Bernd sich ein und hat da einige gute Lösungen meiner Meinung nach. Und ähm, ja, ansonsten beliefert er noch Freizeitparks mit VR-Headset-Umbauten, weil die Standard-Headsets kann man natürlich nicht für Achterbahn nutzen. Äh, er beliefert Museen, ähm, Parks, wo man Wasserrutschen hat, ähm, weil es gibt auch Wasserrutschen mit VR und äh, die beliefert er. Äh, er baut Brillen um und äh, ja, modifiziert die. Und äh, ja, das Ganze erzählt er aber nachher nochmal ein bisschen besser als ich. Ja, ich wollte euch gerne nochmal die äh, Modicap-Seite vorstellen. Danach auch nochmal kurz die Seite von iCaros, dass ihr mal seht, äh, welches Gerät ich da so benutzt habe. Und äh, nach dem Interview gibt es dann halt mein Gameplay auf dem iCaros und äh, dann auch nochmal ein paar Eindrücke von dem Laden, dass ihr auch mal seht, äh, wie groß der Laden ist, was es da gibt und so weiter und so fort. Also bis gleich. So, hier sind wir auf der Seite bei Modicap und äh, die Seite heißt www.kabitec.de. Ist aber unten in der Beschreibung, also wenn ihr mal hier raufschauen schauen wollt, macht das. Äh, klickt einfach drauf. Ja, hier wird als erstes äh, die, ja, die Cleanbox vorgestellt. Da gibt es nachher auch äh, im Interview, da werdet ihr nochmal ein Video dazu sehen. Ähm, man sieht eigentlich nicht viel, also man legt einfach seinen vr Headset und die Controller da rein, drückt auf den Button und dann geht 60 Sekunden lang, ähm, gehen die UV-LEDs an und ähm, ich habe auch noch, glaube ich, einen Lüfter gehört, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, nach 60 Sekunden ist das Ganze fertig, man kann das vr Headset und die Controller rausnehmen und das ist 99,9% virenfrei und gerade in der Corona-Zeit ist das natürlich mega wichtig für, ähm, ja, VR, Kaderhallen, Freizeitparks und so weiter und so fort. Immer da, wo, wo die Headsets immer wieder den ja, Benutzer wechseln. Und äh, ja, die vertreibt der äh, Bernd Kaltenbach und da erzählt er auch nachher noch was im Interview darüber. Also äh, könnt ihr euch dann gerne mal anhören und auch äh, zuschauen, denn dann äh, läuft auch gleichzeitig das Video, was, was wir von der Cleanbox gemacht haben. Aber wie gesagt, viel sieht man da nicht, denn... Äh, ja, man sieht die UV-Strahlen, ne? dieses UV-Licht sieht man und äh, dann beginnt das Ganze auch schon. So, dann gibt es hier Modicap, ne? die ganzen Umbauten, die der Bernd schon gemacht hat. Also wenn Firmen, Freizeitparks, Museen, äh, irgendwelche VR-Anwendungen haben wollen für ihren Bereich, dann kommen sie auf den Bernd zu und, versuchen, und er versucht dann halt ähm, das umzusetzen, was der Kunde halt möchte. Das hat er hier zum Beispiel auch gemacht für den Europapark in Rust. Und äh, das ist für die Bahn Valerian. Und äh, ja, sieht cool aus, habe ich auch in der Hand gehabt. Ähm, leider habe ich das in, im Europapark verpasst. Aber ähm, ja, ich kenne ja, ich weiß ja, wie VR ist. Von daher <lacht> ist das kein Problem. Und äh, ja, hier hat er eine Lösung für, für Wasserrutschen, äh, glaube ich, weil hier steht Ballast Waterproof da kommt auch, glaube ich, ein S10 rein, was ja eh äh, wasserfest ist. Und äh, ja, da gibt es so viele Sachen, Umbauten, die er schon gemacht hat. Er hatte ja auch einen Shop drin. Ne? Wer Gutscheine für den WA Point Schwarzwald ähm, bestellen möchte, kann das hier machen. Äh, Icarus Fitnessgerät, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Und hier hat er die ganzen Sachen, die ihr bestellen könnt. Also er versucht so ein ja, so einen Spagat zwischen Privatanwender und auch ähm, für, für die, für die ja, Freizeitparks und so weiter da zu, zu schaffen, für, für, die, für die großen Firmen, sage ich mal. Und äh, ja, ich finde cool, dass er nicht nur für die großen Firmen was macht, sondern auch für die Privatanwender zu Hause, dass äh, da VR immer weiter wächst, ist das natürlich auch ein gutes äh, Feld. Hier habt ihr nochmal die... Ähm, Cleanbox mit dem Originalvideo. Nachher seht ihr ein äh, Video von mir aufgenommen. Dann kommen wir zum Mr. Modicap VR Point Schwarzwald. Und äh, ja, hier habt ihr so einen kleinen Rundgang. Den äh, seht ihr bei mir nachher auch noch. Und äh, hier seht ihr die nette Dame, sage ich mal, auf den Icarus Trainingsgerät. Hier könnt ihr euch äh, Termine sichern. Und äh, ja. Entweder als Einzelkämpfer oder in Gruppen von vier bis acht Personen. Und da gibt es so äh, Time-Tickets. Und äh, der band erklärt es nachher auch: Die Time-Tickets, also die Minute läuft auch erst, fängt dann an, wenn ihr das VHZ auf habt und äh, ihr seid auf dem Icarus, sage ich mal. Dann beginnt auch erst die Zeit und wird auch wieder gestoppt, wenn ihr das VRZ abnehmt. Also. Ähm, Ihr seid da auch dann gut eine, eine Stunde, wenn ihr ein 25er-Ticket habt, weil ihr wollt ja auch schauen und äh, gucken. Und ähm, ja, wenn ihr sowieso mit mehreren Personen da seid, sowieso. Ja, wie gesagt, da könnt ihr hier Anfragen stellen. Der Bernd vermietet auch Headsets und äh, wenn ihr da irgendwas äh, haben möchtet, ihr möchtet gerne mal irgendein VR-Headset testen, schreibt den Bernd an, ähm, er wird euch dann ein Angebot machen mit Sicherheit. So, ja, das war's mit, mit der Kabitech-Seite erstmal. Wie gesagt, ist unten verlinkt. Schaut euch die ganze Seite mal an. ist mega interessant, was der Bernd so macht. Äh, er hat mir auch die ganze Werkstatt gezeigt, wie er da alle Umbauten macht und äh, echt Wahnsinn, wie viel Arbeit er da reinsteckt. Kommen wir aber mal zum Icaros und äh, hier haben wir wieder eine nette Dame, die den Icarus hier fliegt. <lacht> und äh, ja. Zeige ich euch mal ganz kurz, welche es alles gibt. Das ist der Icarus Home. Den hat der Bernd auch da. Und das ist, glaube ich, die günstigste Variante, genau ab 1900 Euro. Dann gibt es die, die Pro-Version, die hat der Bernd auch da im Laden drin stehen. Kostet natürlich ein bisschen mehr, ne? 8,4 <lacht> Und dann gibt es den Icarus Air, ich glaube das steht für Racer, das ist so, ein, so eine Art ja, einfach Motorrad, wo man sich wirklich reinlegen kann und da habe ich auch Gameplay von aufgenommen, äh, auch wenn ich da mega schlecht war in diesem Motorrad. <lacht> äh, ja, kostet 7.900 Euro. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr da erleben und es macht echt Spaß, es ist einfach mal was anderes als zu Hause nur in der Wohnung zu spielen. Ähm, so ein Icarus, das erlebt man nicht alle Tage. Sollte man echt äh, auf jeden Fall mal testen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal ins Interview und äh, danach gibt es noch ein paar Eindrücke und mein Icarus-Gameplay gibt es dann auch noch. Also bleibt nach dem Interview auf jeden Fall dran. Und äh, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis dann. Ja, im Schwarzwald gibt es nicht nur Kuckucksuhren und äh, tolle Aussichtspunkte, denn es gibt hier auch Modicap-Modicap. Und ich bin hier im Modicap ja, VR-Point beim Bernd Kaltenbach und äh, ja Bernd, was können die Leute hier bei dir erleben, sehen? Äh, hier im, im VR-Point Schwarzwald, ähm, bewusst englisch und verdeutscht, ähm, deswegen den, den Namen gewählt. Also hier bei mir im Mr. Modicap VR-Point Schwarzwald, können die Menschen groß, klein, einfach VR erleben und auch erleben, was bedeutet VR? Gedacht für wirklich jedermann, ohne Vorkenntnisse, mit Vorkenntnisse, das heißt, ich zeige, ähm Menschen, die noch nie eine VR-Brille auf hatten, zeige ich, was kann VR, was kann es bieten, von anfangs nur Filme schauen, über Gaming und natürlich dann auch über sportliche Aktivitäten, dass man mit VR das machen kann. Und aber auch der VR-Enthusiast, der sich gut mit VR auskennt, kann mhm. hier in äh, meinem äh, VR-Point Schwarzwald verschiedenste VR-Brille testen ausprobieren, sich beraten lassen, natürlich auch kaufen oder mieten. Ich habe auch einen Mietservice hier. Ah, okay, sehr interessant. Hm. Und ähm, ja, die Leute, die nach hier kommen, die können jetzt hier dieses Trainingsgerät, das habe ich ja auch schon probiert, äh, testen bei dir. Mhm. Sie können es auch hier erwerben, wenn sie wollen. Genau. genau. Und äh, ja, ich muss sagen, es ist sehr, sehr schwer. Also ich habe da sechs Minuten mal drauf äh, gespielt oder ja, trainiert, kann man ja sagen. Trainiert. Ja. Und es ist echt hart, ne? also man, ja. man hat eine Körperspannung, die man sonst so nicht hat und ja, ist schweißtreibend, oder? Ja, ja, genau. Also die, die Icarus-Geräte, die ich hier äh, im, im Showroom habe, sind tatsächlich Fitnessgeräte, also wirklich um Muskelaufbau aktiv zu unterstützen und auch aktiv zu betreiben. Deswegen auch wirklich schwer, also das ist schon schweißtreibend. Ja. Ist halt ein besonderes Sportgerät, weil es mit VR unterstützt wird. Also man, wenn man ein herkömmliches Fahrrad, also einen Hometrainer hat oder ein Laufband dann sehe ich immer meine gewohnte Umgebung, wenn ich es jetzt im Wohnzimmer stehen habe, dann sehe ich immer mein Wohnzimmer, während ich trainiere ja. und hier mit den IKAROS-Geräten setze ich die VR-Brille auf und dann kann mir natürlich alles Mögliche suggeriert werden. Also ich fliege über den engadin ich tauche in, in, in, in, im Ozean und gleichzeitig verbinde ich dieses VR-Erlebnis mit körperlicher Fitness. Ja. Also man spielt und trainiert dabei, ne? Genau, genau. Ja. Ja. Also ich muss sagen, echt cooles äh, Feeling, aber äh, war schwer und beim Icarus beim Fliegen habe ich auch nicht immer die Ringe getroffen. Also <lacht> Übungssache. Ja. Wie, wie, wie mit allem, beim, äh, bei jedem Game äh, die ersten zwei, drei Levels äh, verzweifelt man hier, weil ja. man es nicht hinbekommt und je öfter man das macht, desto einfacher gelingt es ja. einem. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Levels, also auch beim Icarus. Also das, was du hattest, war tatsächlich der Anfängermodus. modus ja. <lacht> Und wenn der dann ähm, gut funktioniert, dann kommt Step bei steckt die, die nächsten Level, die dann wirklich auch anstrengend sind und wirklich auch fordernd also ja. für den kompletten Körper, für den kompletten Muskelaufbau. Und äh, was kostet das, die Leute, die, die nach hier kommen, wenn die hier, sage ich mal, ein bisschen ja, zocken wollen? Ja, also unser System ähm, ist äh, Pay per Minute. Mhm. Ähm, unser, Im Prinzip alles, was hier genutzt wird, wird mit Zeit abgerechnet. Wir haben dann sogenannte Time Tickets. Das geht von 10 Minuten, 25 Minuten oder 50 Minuten und die Minute kostet im Schnitt zwischen 60 und 80 Cent. Okay. So, da, da dazwischen äh, liegt es und es wird auch tatsächlich nur die aktive VR-Zeit wird dann abgerechnet. Okay. Also Einweisung wird noch nicht abgerechnet. Oder auch Wechsel von einem Gerät zum anderen. Wir haben ja verschiedene Dinge, nicht nur den Icarus, sondern ich habe ja verschiedene VR-Anwendungen, die man dann machen kann. Also auch der Wechsel nicht, sondern wirklich, sobald die VR-Brille auf ist und die, die Aktion startet oder die, die, das Prozedere, mhm. erst dann wird im Prinzip die Zeit genommen. Also wenn man ein Time-Ticket hat mit 25 Minuten, dann ist man fast eine Stunde hier ja. tatsächlich beschäftigt. Ja gut, auf dem ja. die Spieldauer für ein Level sag ich mal, waren so, glaube ich, drei Minuten? Ja, Kann zwei Minuten. Zeit? Also ein Flug dauert zwei Minuten. Mhm. Das reicht dann auch, weil dann merkt man schon die Muskelanspannung. Ja. Ja. Also das heißt, diese, diese zwei Minuten, sie liegen wir dann ungefähr bei 1,60 mit, mit Aufsteiger, Absteiger vielleicht bei zwei Euro dann für einen für Flug. Und das ist wirklich ein Erlebnis. Das mhm. konntest du ja erleben. Ja, also müsst ihr unbedingt, also wenn ihr in der Nähe seid, Schon nach, ne? müsste definitiv hier zum äh, Mr. ModiCap kommen und äh, den Icarus austesten. Also schon, schon ein Feeling, was noch mal anders ist, als wenn man zu Hause jetzt, sage ich mal, um, irgendwas spielt. Ne? Weil allein dieses, äh, ja, man, man liegt da drin, man hat das Gefühl, man fliegt und äh, ja, muss mit dem Körper halt lenken und das ist echt schwer, aber seht ihr nachher auch noch im Video. <lacht> ich habe ein tolles Video dazu gemacht und äh, ja. Ähm, ja, die Leute kennen dich ja eigentlich von den Soundkits auch ne und den ModiCap-Umbauten. Ja. Ja. Und äh, ja, du vertrittst auch mehrere Parks, also Freizeitparks, ja. wo du deine Geräte anbietest. Genau, genau, genau. Ja, das ist ähm, das Modicap an sich ist, ist eine Marke, eine eingetragene Marke und steht für Umbauten für sämtliche Feuer-Bellen. Also das beginnt mit der Samsung Gear VR, die immer noch im Einsatz ist. Manche Sagen, es ist tot, mhm. tot, tot, tot geglaubt, aber die, die Samsung Gear mit, mit ihren Samsung Geräten, also den, das Smartphone S8, S9, S10 und so weiter, die sind tatsächlich noch wirklich aktiv, gerade in, in dem Freizeitbereich, sobald es Outdoor ist, äh, sind die noch aktiv, weil einfach die Samsung Handys ähm, wasserfest sind. Wasserfest, mhm. also IP68, staubfest und auch relativ... Unzerstörbar. Also auch wenn sie mal runterfallen, sind die recht stabil. Und das hat sich schon durchgesetzt. Also in den Freizeitparks, auch in Museen, mhm. äh, wo dann große Durchläufe Sobald es halt ins Outdoor-Bereich geht, kommt es noch. Ähm, also ist, der Umbau betrifft Samsung Gear, ähm, die noch im Europapark, in Russ zum Beispiel, äh, sind wir dort äh, aktiv. Dann ähm, die Pico-Geräte, dann natürlich jetzt beide Oculus-Geräte, Oculus Go, Oculus Quest. Jetzt dann demnächst auch die, die Oculus Quest 2, die dann ähm, demnächst an mich ausgeliefert wird. Und auch dort werde ich dementsprechend wieder Umbauten dann anbieten von Soundkit über andere Kopfhalterung. Immer dann, wenn es halt gewerblich oder professionell eingesetzt werden soll, das VR-Headset, äh, dann kommt im Prinzip der Umbau von Modicap ins Spiel. Mhm. Ja, Quest 2 ist ja ein, ein Riesenthema momentan. Ne? Sicher. Äh, der Aufenthalt mit der facebook konto Zwangssache. Ja. Ne? Das könnte halt ein Problem im Business-Bereich werden. Also im, im Privatbereich kein Thema. Letzten Endes geben wir unsere Daten ja sowieso schon preis. Instagram, ja. WhatsApp, Facebook als Privatmann. Aber im Business äh, stelle ich mir das relativ schwer vor, dass tatsächlich, äh, ich nenne es jetzt mal, ein Museum 10 Oculus Quest 2 einsetzt und dort dafür einen ein, ein Facebook-Account, einen realen Facebook-Account, anlegt, über den ja auch was passiert. Also ja. Facebook hat ja angekündigt, es wird auch geprüft und wenn jetzt das, das so eine Art Fake-Account ist, über den privat nichts passiert, das heißt es werden keine Daten veröffentlicht, dann behält sich ja Facebook, Leute, in der Richtlinien, glaube ich, ja. wenn ich das richtig interpretiert habe, tatsächlich vor, diesen Facebook-Account anzulöschen. Genau, und das löschen? Das sehe ich sehr kritisch für Business-Anwendungen. Also ich sehe hier... Das ist ähm, echt schwierig. Ich werde trotzdem natürlich das Soundkit anbieten, weil Oculus hier das auch wieder verschlafen hat, ja, ordentlichen so Sound auf die Brille zu geben, dass man wirklich auch, wenn man Musikanwendungen hat oder sich auch unterhalten möchte, ähm, dass man dann einfach einen Kopfhörer braucht. Und, ähm, ich kann es einfach nicht verstehen, dass man dann als so großer Hersteller empfiehlt, man soll sich Kopfhörer kaufen ja. und die dann oben drüber setzen. Die sitzen nicht ordentlich, weil durch das, durch das Headstrap, ich habe anderthalb Meter Kabel, die ich irgendwo drum wickeln muss. Ja. Ich kann es einfach nicht verstehen, aber gut, vielleicht kommt es mir zugute, indem ich ein wieder Fall. ein gutes Soundkit auf den Markt bringe, <lacht> das dann halt tatsächlich dann dran montiert wird. Aber ich schätze, dass es eher im end dann in, in Einsatz kommt. Schätze ich mal. Und für Business-Kunden kann ich mir nicht vorstellen, dass die Quest 2 wirklich großen Einsatz äh, äh, bekommt durch diesen Facebook-Account. Ja gut, Facebook zielt ja auch mehr, glaube ich, auf ganzen Privatanwender, sage ich mal. Ne? Dort wird die Masse verkauft. Dessen sind wir uns alle bewusst. Ja. Aber das, die Quest, so wie sie jetzt im Einsatz ist, hat ja doch im Business ein recht großer Einsatz ja. oder Einsatzpotenzial, wirklich in Weiterbildungen, in Schulen, in, in Museen. Also wirklich große Einsatzgebiete. Aber das wird die Quest 2 durch diesen Account-Zwang nicht mehr ersetzen. Ganz sicher nicht. Vielleicht würden die auch irgendwann zurückrudern, wenn sie merken, ne? weil die wollen ja natürlich auch Firmen ansprechen. Die haben Apps rausgebracht wie Spacial, ne. Ja. Das sind ja Sachen, wo man VR-Meetings abhalten kann und so ja. weiter. Ne? Ja. Also da müssen die schon was für Firmen irgendwie machen, ne? dass die auch wirklich einen Account anlegen können, ja, wo, ja. wo sie es nutzen können, ohne genau. dass was gelöscht wird. Ne? Genau. Also da muss man mal abwarten, was Facebook mit dem Business-Account denn tatsächlich macht. Man kann sich dort ja als Business-Kunde registrieren, dann äh, kann man ja dort die Brillen dann drüber kaufen, wie jetzt im Prinzip ja auch, die 128 gb version und dort ist halt die 256 GB version die man über den Business-Account dann an- oder mhm. einkaufen kann und das dann auch darüber verwalten. Aber keiner weiß im Moment noch, wie es tatsächlich funktioniert. Also ja. das steht tatsächlich noch in den Sternen, weil ja auch der Verkauf in Deutschland im Moment noch nicht zugelassen ist oder noch nicht gestartet ja. ist. Also wird wird eine ganz spannende Sache. Ich werde Mitte Oktober werde ich die Quest 2 in den Händen halten und mich daran machen, dort ordentliche Modicap Mods zu entwickeln und wie es sich im Business Bereich entwickelt. Das wissen wir alle. Ne? Das ja, ist mal, äh, glaskugel Leserei. Ja, ja klar. Aber für, für die Zuschauer da draußen ist natürlich super interessant. Äh, ja Rift Soundkit oder Quest Soundkit Kit sage ich mal, dann Quest 2 Soundkit. Ne? Ja. Weil, wie du schon sagst, die haben es total verschlafen. Ne? Man muss einfach ein vr headset aufziehen und da müssen die Kopfhörer ran sein. Ne? So einfach ist das. Doch, und ja. nicht so kleine Lautsprecherchen irgendwo da. Ja, ne? ja, ja. Das schon. Also andere haben es ja uns vorgemacht, ob jetzt die Valve-Index oder die, die HP Reverb, die jetzt ja, jetzt wurde glaube ich der Auslieferungstermin auch verschoben, Richtung November meine ich, habe ich jetzt richtig. Habe ich richtig. auch gelesen, ja. ja. Ja, genau. Aber die haben jetzt wirklich auch Soundlösungen dran gemacht, weil sie es einfach verstanden haben, dass VR nicht nur bildlich und visuell, sondern einfach auch mit Audio unterstützt ja. Punkt aus, VR kann ich nur richtig gut erleben, wenn ich ordentlich Sound habe. Ja. Ob im Gaming oder ob ich ein Rockkonzert anschauen möchte oder ob ich mich einfach nur unterhalten möchte in, in, auf einer VR-Plattform. Wenn ich Kopfhörer dran habe, dann kann ich mich einfach ordentlich unterhalten. Ja, das, ähm, absolut. Das, das ist also eigentlich unabdingbar. Ja. ja. ja. Ähm, welche Brillen hast du hier zur Verfügung, die man hier testen kann? Die Samsung Gear war mhm. schon angesprochen, die kann man hier testen. Auch auf den Icarus Geräten. Dann habe ich die Oculus Go noch im Einsatz, die für solche Dinge wunderbar funktioniert. Also ja. zum Filme schauen oder so ein 360 Grad Video, so eine Art Gleitschirmflug, den ich hier mit anbiete. Mhm. Eigentlich das perfekte Gerät. Ähm, dann natürlich die Quest, mit, äh, mit der man dann testen kann und ähm, verschiedenste, also von, von, von, von ein bisschen Beat selber spielen, ein bisschen ähm, ja, Richie's Plank oder so ganz einfache Dinge, mhm. die man dann testen kann. Und wenn jetzt jemand einen Wunsch hat mit einem ein besonderes Spiel, dann kann man das bei mir natürlich dann auch machen. Dann wird es installiert und kann dann wird dann zur Verfügung gestellt. Die Rift S habe ich im, im Einsatz mhm. ähm, auf dem Motorrad-Simulator, der Icarus Race. Den habe ich auch gemacht. Ja, auch sehr cool. Ne? <lacht> ja, auch sehr cool. Auch sehr cool. Und dort habe ich die, die Rift S im, im Einsatz. Das ist das, mit, mit was ich im Moment jetzt hier arbeite. Ganz aktuell wird die Pico jetzt dann noch Einzug erhalten hier im, im Showroom. Mhm. Also von der Pico 4K. Ähm, die wird vermutlich, also nicht vermutlich, sondern die wird jetzt in nächster Zeit die Go ablösen. Und dann kommt natürlich dann aber die, die Pico Neo 2 mit, die im Prinzip ja ähnlich ähm, gestaltet ist und, und ähnliche Features hat wie die Quest im mhm. Moment. Und ähm, das, könnte, das könnte da tatsächlich interessant werden. Habe ich auch da die Pico Neo 2, die wird jetzt im Moment gerade aufgespielt mhm. und dann wird die in den nächsten ein, zwei Wochen hier im Showroom verfügbar sein. Ja, ja sehr interessant auf jeden Fall. Und ja Leute, die ganzen Infos, die packe ich euch definitiv unten in die Beschreibung. Also schaut mal auf die www.kabitech.de, ist es, ne? Yep. Seite und alle anderen Infos packe ich euch auch da rein. Und kommt nach Schonach, nicht nur alleine für den VR-Point von Modicap, sondern auch, weil die Stadt einfach schön ist. Ne? Also okay. die Gegend hier ist traumhaft und egal zu welchem Wetter, gut, wenn es jetzt nur regnet, ist es nicht so schön. Ach, ja. Aber ansonsten... Perfekt, also äh, lohnt sich immer ein Besuch hier und ja, wenn ihr schon hier in der Gegend seid, definitiv zum Bernd Kaltenbach. Definitiv, definitiv. Und vielleicht noch ergänzend dazu ganz kurz, auch hier im VR-Point ähm, wird die Hygiene großgeschrieben. Das äh, beschäftigt uns ja alle jetzt natürlich überall in VR-Arkaden, in, in Freizeitparks und so weiter. Dort, wo halt die VR-Brillen weitergegeben werden an, an verschiedene Nutzer, an verschiedene User, an Kunden, ja. Ähm, dort wird es jetzt in Corona-Zeiten natürlich immer problematischer, die Hygiene dort aufrechtzuerhalten und auch in einem ordentlichen Hygienekonzept. Und hierfür setze ich hier im äh, VR-Point-Schwarzwald die Cleanbox ein. Die Cleanbox ist ein amerikanisches Produkt und ähm, hierfür habe ich den Exklusivvertrieb für Deutschland. Und die Cleanbox garantiert innerhalb von 60, nur 60 Sekunden 99,9 Prozent aller Viren und Bakterien inklusive den Covid-19-Virus Abzutöten. Das heißt, die, das ähm, Gerät wurde speziell entwickelt für VR-Brillen. Das setze ich auch hier ein, sodass mhm. also ganz sicher ist, ähm, dass die Geräte, die VR-Brillen, die weitergereicht werden zwischen den Kunden, zwischendrin 60 Sekunden in die Cleanbox, absolut desinfiziert. Und ähm, auf dieser Basis ähm, kann ich hier die, die Sicherheit bieten. Das ist auch ganz interessant, ist natürlich für sämtliche andere, alle, die eigentlich VR-Brillen weiterreichen ähm, im Business-Bereich ein. Und ja. hier wird die, die Cleanbox sicherlich in den nächsten Wochen und Tagen Einzug erhalten in verschiedenen Geschäften. Ja, in der corona zeiten ist das natürlich sehr wichtig. Ne? Äh, ja, ich war ja erst äh, vor kurzem im Europapark und für diese wäre es natürlich auch sehr wichtig, ne, dass die so, solche Cleanbox-Namen, Phantasialand und so weiter, äh, ja, die geben die Brillen immer wieder weiter und ähm, sehr aufwendig, die normalerweise zu reinigen mit Desinfektionsmitteln und so weiter, ne? denke ja, ich mal. Ja. Und äh, da ist so eine Cleanbox natürlich besser. Äh, Werde jeden euch auf jeden Fall noch mal ein Video auch äh, euch nachher zeigen von der Cleanbox. Und ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Interview, Bernd. Dankeschön für deine Zeit und für deinen Besuch hier im Schwarzwald. Ja. ja wir haben ja. Aber jetzt schönes Wetter. Zwei Tage hat es geregnet, heute weißt <lacht> du ab und schon... Schon scheint die Sonne. Ja, gut. Schönes äh, Wetter, um nach Hause zu fahren. Genau. Aber ich bin ja. immer wieder gerne hier und äh, wird mit mir sicher nicht das letzte Mal ja. sein. Herzlich willkommen, jederzeit. Ja, dann Dankeschön und bis später.